Herr Schäuble, Ihr Kabinettskollege, der Kanzleramtschef Peter Altmaier hat heute Optimismus an den Tag gelegt und hat gesagt, der IWF wird sich beteiligen am Hilfsprogramm. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, das ist äh, zutreffend. Ich gehe davon aus, wir haben ja letztes Jahr schon im Mai eigentlich die wesentlichen Fragen besprochen, das ist alles klar. Es wird immer von vielen da, immer darum spekuliert, das schafft Aber ja auch nicht Nervosität. Aber worauf gründet diese Zuversicht? Ja, weil wir klare Absprachen haben. Wenn Griechenland äh, die, die Auflagen erfüllt, die mit dem zweiten Programm verbunden sind, dann hat der IWF sich schon übrigens 2015 verpflichtet, wenn Griechenland das richtig äh, so umsetzt wie vereinbart, sich dann auch mit einem eigenen Programm zu beteiligen. Und davon gehe ich aus, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch erreicht werden wird. Mir fällt auf, Herr Schäuble, auf der einen Seite beschwören Sie die Expertise des IWF, halten ihn für kompetent. Wenn allerdings der Internationale Währungsfonds kommt und sagt, die Schuldenlast Griechenlands ist langfristig nicht tragfähig, wir brauchen Schuldenerleichterungen, dann lehnen Sie das ab und wollen davon nichts wissen. Setzen Sie auf die Expertise des Internationalen Währungsfonds nur dort, wo es Ihnen ins Konzept passt? Nein, aber Sie haben ja in Ihrem Beitrag gerade selbst gesagt, Schuldenerlass geht nach europäischem Recht gar nicht. Das ist durch den europäischen Vertrag mit, der sogenannten, mit dem Verbot von Bailout ausgeschlossen. Schuldenerleichterungen, Herr Fuß hat es gesagt, haben wir ja schon gemacht. Das alles ist übrigens im zweiten Griechenland-Programm 2015 und dann wieder 2016 schon so vereinbart worden. Worauf es ankommt ist, dass Griechenland die Reformen, die Griechenland umsetzen muss, um mehr nachhaltiges Wachstum zu schaffen, um die Leistungen, die Griechenland von sich erwartet, auch zu erwirtschaften. Dieser Prozess, der hat Fortschritte gemacht, der muss konsequent weiter vorangeführt werden. Die Schulden sind nicht eigentlich das Problem von Griechenland, sondern wie selbst der Kollege Schneider von der SPD in ihrem Beitrag gesagt hat, die Reformen sind es, Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden, und das ist der Aber Sinn dann, der Programme. Ja. Und daran wir arbeiten daran. Dann, und ich dann bin ganz lassen Sie zuversichtlich. Uns, Herr Minister, über die Fortschritte von Griechenland sprechen. Gerade eben kommt die Meldung. Die Kollegen von der Bildzeitung melden unter Bezugnahme auf den Chef des ESM-Rettungsfonds Klaus Regling, ein Deutscher, Griechenland benötige aus dem laufenden Hilfsprogramm weit weniger Milliarden als eigentlich gedacht. Die griechische Wirtschaft entwickle sich besser als erwartet. Der Kapitalbedarf der griechischen Banken sei nicht so hoch. Richtig. Wenn das so ist, wie wir da hören, Richtig. dann ist ist doch Ihre Drohung mit dem Grexit obsolet? Die ist ich habe doch gar nicht gedroht. Ich habe doch niemals gedroht. Irgendwelche Journalisten naja. behaupten, nein, Entschuldigung, Sie hören doch, was ich sage. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das genauso, wie wir es vereinbart haben, machen. Griechenland ist auf einem guten Weg. Die Entwicklung im vergangenen Jahr, darauf hat Herr Regling zu Recht aufmerksam gemacht, ist besser als etwa der IWF vorhergesehen hat. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ganz äh, zuversichtlich. Entschuldigung, was Ja, aber Sie sehr denn? geehrter Herr Schäuble, äh, Sie Verlade. sagen, Sie hätten nicht mit dem Grexit gedroht. Wir spielen nein, mal wenn, einen O-Ton ein, der wenige Tage alt ist. Ja, Entschuldigung, kleinen Moment bitte. Ja, bitte nein, wir spielen einen Ton ein, der wenige Tage alt ist und der lässt bei uns etwas anderes erwarten. Bitte. Die sind nicht über dem Berg. Deswegen mhm. muss der Druck auf Griechenland aufrecht erhalten bleiben, die Reformen zu machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Sonst können Sie nicht in der Währungsunion bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Sonst können Sie nicht in der Währungsunion bleiben. Ich habe gerade mit anderen Worten wieder gesagt: Das sagen alle. Das sagt Herr Regling, das sagt der IWF, äh, das sagt, sagen alle Bestandteil des Programms. Griechenland muss die Reformen machen. Wenn Griechenland die Reformen macht, gibt es kein Problem. Und wenn Griechenland die Reformen nicht machen sollte, aber Griechenland macht die Reformen, dann gibt es ein Problem. Also, also, wir halten mal fest, dieses Gespräch dass der Internationale Währungsfonds sich voraussichtlich an diesem Hilfspaket für Griechenland beteiligen so wird. So hat der Internationale Währungsfonds 2015 ja. zugesagt. Herr und das Minister, werden wir daran werden wir ihn festhalten. In den letzten Tagen hat die Nachrichtenlage bestimmt die Münchner Sicherheitskonferenz. Lassen Sie uns noch über den Verteidigungsetat sprechen. Eine bessere Lastenverteilung innerhalb der NATO. Die haben schon alle Präsidenten gefordert. Reagan, Clinton, kann ich mich erinnern, die Bush, sogar Obama. Ich, ich frage Sie auf jetzt Kennedy an John F. F. Kennedy. Ja, braucht es einen, frage ich mal ganz zugespitzt, einen Typen wie Trump, der das durchsetzt am Ende? Haben da doch Chuzpe und auch ein Stück Erpressung eine Rolle gespielt. Also die Staats- und Regierungschefs der NATO haben sich 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales dazu verpflichtet, in zehn Jahren, also bis 2024, die nationalen Beiträge auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzustreben. Wir haben deswegen auch begonnen im Bundeshaushalt, die Verteidigungsausgaben auch den Anteil des Verhältnisses zum Bundes Bruttoinlandsprodukt anzuheben bis 2024. Das hat die Verteidigungsministerin in Absprache mit der Kanzlerin und dem Finanzminister gerade in München erzählt. Er berichtet oder festgestellt, werden wir das machen. Natürlich brauchen wir dazu... Die Unterstützung, äh, wir brauchen dazu die Unterstützung im Parlament, wir brauchen eine Aber Mehrheit, unser Koalitionspartner ist ein bisschen zögerlich. Die entscheidende ist Frage ist doch, wer auch immer in den nächsten Jahren Finanzminister sein wird, vielleicht Sie, vielleicht eine andere Person, kann ein Bundesfinanzminister bei einem derart starken Verteidigungsetat überhaupt noch den Haushalt konsolidieren? Das ist doch eine Ihrer ersten Aufgaben immer gewesen. Sie haben es in den letzten Jahren auch geschafft. Schauen Sie, wir haben in den letzten zwei Jahren jährlich etwa bis zu 20 Milliarden Euro, Euro für Integration, für Fluchtursachenbekämpfung, für Migrationssteuerung gemacht. Wir haben die Investitionsausgaben im Bundeshaushalt um 35 Prozent erhöht in den letzten Jahren. Es werden ja immer Märchen in der Öffentlichkeit erzählt. Wir haben durch die Konsolidierung der letzten Jahre den Spielraum, um die wichtigen Aufgaben auch in den kommenden Jahren zu lösen. Das ist genau der Erfolg dieser, also nochmal dieser, noch dieser ganz kurz, es geht aus Ihrer Sicht, Verteidigungsetat kräftig erhöhen und trotzdem Haushalt konsolidieren. Kontinuierlich den Verteidigungshaushalt erhöhen geht. Man kann sich nicht alles leisten, aber wenn man die Prioritäten richtig setzt, ist es möglich, den Spielraum dazu haben wir.